Was trinken wir heute, Rico? Mensch, so Original. Genau. Das Original erhält durch die besonders rein basierte, offene, seit außergewöhnlich und Geschmack. Na ja, also dadurch, dass wir das ja schon kennen und dadurch, dass wir das Mensch so Hell und das Münchshof Landbier so gut bewertet haben, spricht das nicht sehr an. Aber auch so, wenn ich es nicht kennen würde, das sieht schon gut aus. Also ich brauche hoch drauf. So, das geht schon mal nichts ab. Vom Faktor, sehr gut. So. Kinder, so dass das hat keiner sieht wieder, wie immer. Wenn ich so gierig, oh oh, oh oh oh oh oh, das war verschüttet, ey, das war zu gierig. Hier, wir haben nur ja, alle da. Ja, siehst du, genau deshalb habe ich das gemacht. Und Jetzt schon mal die Decke zugefahren so. nee. oh, hier. So, ist aber oder. auch raus? Ne, hier wird also mal, ach so, wie sieht es denn aus? Also, also. Ich hab richtig Bock drauf, wenn ich jetzt so sehe, Ihr ja, Schaum hält sich auch oh, wunderbar. Schön, die liegt auch daran, dass du ja so aggressiv eingegossen hast, aber... Ja, das ist ja Die Farbe ist top, schön klar. Prost. Ist so, Prost. Na, nennt man alles. das Ja. Voll lecker, nennt man das ne? sagst du nicht? Ne, ist kein Uwe drin. Ist kein Uwe. Ja, da ist auch kein Uwe drin. Wir kennen das Bier ja schon nicht. Gold. Ein hervorragendes Bier von guterlicher Qualität war es gut und schützt es von mir in den Lieben. Welchen Essen es nach diesen hervorragenden Und Also. Ja, Mönchshof. Wunderbar. Ich bin ja mal wieder begeistert. Ja, Mönchshof ich das, das war jetzt das. Dritte Bier von Münchshof. Komm mal gut. Was gibt es nächstes? nächstes? Oh. Oh. Als nächstes gibt's okay. was aus der Heimat. Ein Kellerbier, Naturtrüber Kellerbier. So da ist es. Ja, lass mich überraschen. Wir hatten das, was zu sagen. Wir sehen uns äh, beim nächsten Mal. Genau, wir müssen hier noch ein paar Karten schreiben. Naja, ah, für für die Kollegen. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao und Prost. Gut mhm. Bis demnächst.